Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagnon und Andrea Meyer. Heute laufen wir auf der Via Alpina vom Hausberg von Montreux, Rocher bis nach Rossinier. Das ist eine Wanderung für Gipfelstürmer, aber auch für Genüsser. Warum? Das erfahren wir gerade. Schon die Fahrt mit der Zahnradbahn auf dem Hausberg von Montreux, Rocher stimmt uns fröhlich. Bei schönem Wetter sieht man den Eiger, das Mont Blanc-Massiv, den lac le Mans und sogar die Wasserfontäne von Genf. Und der erste Höhepunkt ist nicht weit weg. Wir sind hier in einem ganz speziellen Alpengarten auf 1900 Meter. Da werden über 1000 alpine Pflanzen geschützt und kultiviert. Ganz in der Nähe des Alpengarten gibt es aber auch noch ein Murmeltierparadies, das vor allem für Familien interessant ist. Wir müssen allerdings mit ihnen in der freien Wildbahn Vorlieb nehmen und haben für den Abstecher keine Zeit. Vor uns liegen sechs Stunden Wanderzeit. Wir sind auf der Via Alpina und laufen heute noch bis nach Rossinière. Les Essettes über der Golden Schot führt den Weg über schöne Berge. Unser nächstes Ziel ist von kulinarischer Art. Wir sind jetzt hier unterwegs zum Chalet du Golden Chode. Das ist eine der wenigen Alpen, wo noch der typische Etiwa-Käse hergestellt wird. Und zwar nach einem traditionellen Rezept auf einem offenen Füll. Von oben sieht man bereits die Käserei. Bis wir hier unten sind, schlängelt sich der Weg aber noch um ein paar bergige Kurven. Vor Ort erfahren wir dann leider, dass der Käse sich an der Schulter verletzt hat. Darum sind nur seine Gehilfen da, wo unterdessen der berühmten etiva käse in die entsprechend Form bringen. Es geht ohne käse gerade weiter nach Donau und Donba. Thomas formiert sich ab dort zum Türliöffner. Okay. Wir haben heute noch gut vier Stunden Wanderweg vor uns. Darum laufen wir ein bisschen zackiger. Im Blick haben wir den Engrain staudamm er hebt das Schmelzwasser von Wasser läuft zurück, wird aber auch mit Wasser gespeist, wo was durch rund 20 km lange unterirdische Leitungen aus dem Genfersee aufgepumpt wird. Mit dem Wasser wird Strom produziert. Bald liegt der Staudamm aber schon wieder hinter uns und es wartet die nächste Herausforderung, die Überquerung von einer offenen Kuhweide. Eben, du meinst ah. jetzt auch so, Jetzt kommt meine Kuhlandschaft, die ich noch nicht so gerne habe. Oder? Machen wir ja. wieder mal die Probe auf das Exempel. Wieso ist das nicht gefährlich? Das, hoffe, sind, du... das sind Rindchen, das sind keine Mutterkühe mit Kälbern. Okay. Die tun uns nichts. Die sind höchstens neugierig und können mal schauen. Also das wäre nicht so lässig. <lacht> also, die will sich nicht stören lassen. Pfff, Steht schon drauf, wo wir herzlichen Ja! Oh, 2 Stunden 20! Oh mein Und Gott! Das ist aber gut, hey, oder? Ja, nicht schlecht. Jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt. Jetzt geht es nur noch abend, Thomas, oder? Fast nur noch abend. Ich glaube nie, daran, dass es nur noch abend geht. Aber äh, wenn es dann viel abend geht, sind wir zwischendurch froh, wenn es dann mal alle rauf Okay. Also, ich immer daran, im Sommer viel, viel, viel, viel zu trinken mitnehmen. Ja. Man kann gar nicht genug mitnehmen. Wir werfen nochmal einen letzten Blick auf den Staudamm, wo viele schöne Picknickplätze für Wanderer bietet. Und dann erinnert uns die Flurnamen wie Le Goc oder Gokette, Herzmuschel oder Herzmuschel daran, dass hier da einmal ein Meer war, das sogenannte Urmeer. Und auf geht's ins nächste Abenteuer. Knetzi. Got up this morning. So. Got out of bed. Went to the kitchen. Eat some breakfast. So einfach ist die Rettungsaktion. <lacht> <lacht> Puh, Mutig den da Super gemacht, Andrea. <lacht> Zum Schluss braucht es noch mal ein bisschen Kraft in der und bei. Über La Tonchain führt der Weg abwärts über ein anspruchsvolles Waldstück, Les Traverses. Dort gibt es über kurze Streckenabschnitte auch Drahtseil. Der Weg ist aber gut machbar und führt uns in verdiente Wandervierabung.